Gibt es mal hiervon ein kleines Update? Der hat jetzt noch zwei Unterbrecher dazu bekommen. Hm. Ja, die dritte Wicklung wird hier im Kondensator gespeichert. Ganz normal, ne? Back-EMF-Diode. Hier ist der Schaltplan dazu, zu dem Teil. Hier ist die eine Wicklung, die blaue, und die grüne Wicklung ist die dritte Wicklung, die dann hier an den Kondensator rangeht. Hier ist unsere unser Primärinput, das ist jetzt praktisch das, was hier hochgeht. Und dann habe ich da. Zwei Dioden reingemacht. Am Anfang habe ich so konzipieren wollen, dass ich zwei verschiedene Batterien nehme, ne? Input A und Input B. Deshalb hier auch getrennte Spannungsquelle, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ähm, ja, dann habe ich aber gemerkt, dass ich ja mit dem Output gar nicht so richtig anzufangen weiß. Ne? Und dann kann man, ne? wenn man hier eine andere Polarität hat, kann man den Output wieder auf den Input schalten dann geht das ja, dann kann man das unterstützend machen dann wird praktisch die erste die erste schaltung hier vom von rot nach rot ne, hier in der mitte das ist unser dieses eisenjoch da das hier ähm, da benutzt man praktisch unsere primärspannung und der back emf der dann von diesem schaltvorgang erzeugt wird der speist unseren condi und unser Kondi ist danach dann unsere Spannungsquelle, wenn wir das mit dem dann verbunden haben, für unseren zweiten Schaltvorgang. Weil der hat ja hier vier Statoren. Das heißt, der möchte ja am liebsten nicht nur zweimal schalten, sondern nicht nur einmal schalten pro Umdrehung, sondern am liebsten zweimal schalten. Wenn man so sagen kann. Ja, das ist zweimal schalten, das ist nicht viermal schalten. Gut, genug gequatscht. Mal gucken, ob das auch so stimmt, wie ich das hier hingemalt habe. Ne? Ob das so dann funktioniert. Hm. Aber ah, wir fahren erstmal ein bisschen mit weniger. So 16, 17 Volt, ne? Gott, okay. Und dann in die richtige Richtung andrehen. Wohin müssen wir da? Da lang, ne? schon so, das ist jetzt der ganz normale betrieb wenn er praktisch mit einer Inputspule befeuert werden würde jetzt sind nur die hier aktiv ne? ähm, der, hier, der, ist der hier ist der hier überhaupt nicht angeschlossen und unser kondi haut halt schön voll ne? also der wird jetzt so immer mehr steigen ich habe so bis 30 40 50 volt vielleicht ja, was sagt er denn hier an stromaufnahme also hat er so 25 mA, ne? Wenn wir großzügig sind, 25, 30. Ja, es rennen sich die Bürsten so langsam ein, ne? Wird ein bisschen langsamer. Hm. Na gut, wollen wir mal unseren Input 2 an den Kondensator anschließen. Und Plus. Und, ha, viel schneller, oder? Und das sagt Stromaufnahme. Nee, das ist weniger als vorhin, oder? Ihr ja, beobachtet mal hier die Stromaufnahme. Ich ziehe unten nochmal weg den Kondensator. So Kondensator weg. Wieder kondensator ran. Das sinkt doch oder nicht? Hä? Cool. Cool. Hm? Schnellere Drehzahl, mehr Leistung und sinkt noch mehr als vorher. Also das war ja so schon krass hier bei ne? so 30, 25 Milliampere und jetzt noch schneller und na, zumindest ist es nicht gestiegen ne? Wollen man ganz so euphorisch sein und sagen dass es gesunken ist aber hier sah es zumindest so aus ein bisschen hm. naja auf der art und weise kapiere ich jetzt wie die das gemeint haben dass man damit wunderbar effektiv motoren basteln kann naja und wenn man da auch noch ein bisschen extra strom rausnehmen möchte das ist jetzt natürlich, gucken ob das hier so geht, einfach über den Kondensator parallel. ne, da tut sich gar nichts, ne? Die geht ja nicht mal im Fitzlichen an. Hm. Naja. Okay, das ist jetzt, habe ich einfach mehr ne, über den Kondensator parallel genommen jetzt. Und jetzt jetzt mal die LED-Lampe einfach mal zwischen hier und hier dazwischen hm. das fetzt oder? ja ist ein bisschen langsamer aber auch hier da hat sich auch gar nichts getan. Ne? Überhaupt nichts. Ja, und natürlich kann man den dann in der Drehzahl noch ordentlich hochfahren, wenn man mit der Volt hochgeht. Mal ein bisschen wegzoomen hier, dass wir alles drauf kriegen. Ja. Das ist schon ordentlich Leuchtstärke. Kostenlos. So bei 30 Volt. nur etwas gestiegen. Ne? Jetzt sind wir bei konstanten 50 mA. Mhm. Noch ein bisschen höher fahren. Ja, 60 mA. Jetzt müssen, schon, oh, jetzt müssen wir irgendwie bei 35 vielleicht schon 40 Volt sein. Ja, dann kriegen wir sogar noch schneller, ne? wenn wir hier die Last wegnehmen. Oh. Ja, so gefällt mir das. Mhm. Also, klingt zumindest urigst effektiv. Und ja, so wie es es anhört, hat auch oh, ganz schön Leistung.